Die Vollgeldinitiative Ja zu krisensicherem Geld im Interesse aller Geldschöpfung voll zur Nationalbank Wie soll das Geld in Zukunft in Umlauf kommen? Die Nationalbank soll das Geld in der Regel nicht mehr an Banken verleihen, sondern wie die Münzen in Umlauf bringen. Neue Münzen werden seit Jahrhunderten direkt vom Bund für öffentliche Ausgaben benutzt. Das ist ein bewährtes Verfahren. Zukünftig soll die Nationalbank auch Banknoten und Giralgeld schuldfrei dem Bund, Kantonen und uns Bürgerinnen und Bürgern übergeben. Damit kommt neu geschaffenes Geld uns allen zugute. Die heutigen 300 Milliarden Giralgeld entstanden durch Bankkredite. Das soll sich in einem Umstellungsprozess von etwa 15 Jahren ändern. Das krediterzeugte Bankengeld wird durch schuldfreies Nationalbankgeld ersetzt. So entstehen Mehreinnahmen von 300 Milliarden Schweizer Franken, ganz ohne Steuererhöhungen, Sparpakete und Inflationsgefahr. 300 Milliarden Schweizer Franken, die dem Staat und den Bürgerinnen und Bürgern zusätzlich zur Verfügung stehen. Freuen wir uns darauf! Vollgeld ist genial und Swiss. Machen Sie mit, damit die Vollgeldinitiative erfolgreich wird. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Alles Weitere auf www.vollgeld-initiative.ch